Was ist das? Mein Bericht über die Deutsche Arbeiterpartei, Herr Hauptmann. Ich wollte nur ein paar Worte. Die haben mich gefragt, ob ich eintreten wolle. Ich habe noch nicht zugesagt. Ich will nur wissen, ob wir die im Auge behalten müssen. Vereinsleben auf niedrigstem Niveau. Aber interessante politische Ziele. Jede nationale Zielsetzung muss das Ausmerzen der Juden beinhalten. Was hat das mit Ihrem Bericht zu tun? Ein paar persönliche Anmerkungen. Sehen Sie andere Ansicht? Es ist nur nicht machbar. Oh, es ist machbar, Herr Hauptmann. Einfach vertreiben. Deportieren, wenn nötig. Stellen Sie sich eine Welt ohne Sie vor. Sie wäre rein. Fast heilig. Denken Sie, es sind Juden in Valhalla? Haben Sie meine Unterlagen, Hauptmann Mayer? Jawohl, Rönn.